Lilo Sicherheitshinweis mal wieder unser Freund Linux Mint diesmal mit norm Desktop gut ich demonstriere hier einen wirklich üblen Bug in Linux Mint der betrifft Hintergrundbilder Hintergrundbilder gut nehmen wir mal an Szenario ihr habt äh, ja eine Webdav Freigabe zum Beispiel jemand ne? teilt mit euch Bilder, wunderschöne Bilder, Fotos von Paris und Moped und San Francisco und die möchtet ihr gerne als Hintergrundbild verwenden. Nun, diese webta freigabe stammt nicht von euch. Ihr könnt aber darauf zugreifen. So. Nun, der Angreifer hat natürlich Einfluss, nämlich auf die Ordnernamen und die Fotonamen. Das sind tatsächlich Fotos. Ihr könntet die Fotos auch im Virenscanner scannen. Wäre alles in Ordnung. Also, was ist WebDAV mit Server verbinden? Äh, WebDAV, HTTPS, Server eingeben und Benutzerpasswort, dann sieht man, ja, diesen Ordner, als hätte man ihn eingebunden wie ein USB-Stick. Ne? Der bindet sich dann ein in euer lokales Dateisystem. Und jetzt sind da ja wunderschöne Bilder drin. Aber ja, wie gesagt, der Angreifer hat äh, Einfluss auf die Dateinamen und äh, Ordnernamen. So, alles nicht schlimm normalerweise. Normalerweise nicht, wenn das gescheit programmiert wird. Gut, jetzt will ich meine Hintergrundbilder ändern äh, auf diese web da freigabe aus irgendeinem blödsinnigen Grund, weil mir die so gut äh, gefallen. Ne? Ja, ich will mir die nicht rüber kopieren, ich käme jetzt auf die Idee. Hintergrundbilder ändern. So, die stehen standardmäßig auf hier Linux Mint und äh, von älteren Versionen. Wunderbar. Aber da ist dieses Ding noch nicht dabei, wie ich will. Jetzt muss ich natürlich diese, diesen Ordner hinzufügen. Ne? Mit dem Pluszeichen neuen Ordner hinzufügen. So, geben Sie den Ort an und dann könnte ich natürlich diesen WebDev -Ordner, ja, Web Ordner suchen oder zuletzt verwendet diesen Ordner verwenden. So, so und diesen öffnen. So, jetzt hat sich hier, hier das ist ganz klar, die Hintergrundbilder erscheinen als zusätzliche Option. Das sind nicht die Bilder, die drin waren, die will ich aber jetzt haben. Nun, was passiert jetzt? Ich zeige vorher, was los ist. Was wir nicht gesehen haben, ist, dass in einem der Bildschirmfotos, der Datei, der extra so ein bisschen länger ist, ein Shell-Kommando enthalten ist. Ja? shell-kommando erkennt man gut daran dass diese umgekehrten anführungszeichen oben sind diese kleinen ne? und das kommando heißt firefox und rufe die seite s6x.net auf im wald aufgenommen ja gut was davor steht dahinter ist es wurscht das hier ist ein shell-kommando und der dateivorschau ja das python skript das diese dateivorschau macht hat einen fehler das fasst jedes bild an und äh, gibt den Hintergrundbildnamen auf die Shell. Und dabei ist es egal, ob das Bild das erste, das letzte oder irgendeins ist. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Ich habe jetzt hier drauf geklickt. Und jetzt startet sich Firefox und geht auf sxx.net. Und das ist irgendein so perverser. Ja, ja, den können wir, glaube ich. YouTube.com, The Reclam. Gut, äh, so kann man niemand. Nur durch ein Bild. Ist jetzt ist es kein Witz durch ein Bild, hier in dem Fall zum Beispiel durch eine web freigabe auf unseren, ja auf unserem Rechner geraten. Ne? Deshalb äh, vorsichtig mit Internet-Shares. Also da habt ihr ja nicht selber unbedingt den Einfluss auf den Dateinamen. Ne? Könnte natürlich genauso passieren mit dem USB-Stick oder ihr benennt einfach mal eine Datei um. Ne? Firefox im Wald aufgenommen, JPEG. Ich hoffe, ihr habt geholfen. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und Tschüss.